der linearen regression ist es einen linearen zusammenhang zwischen zwei variablen zu modellieren das heißt du möchtest eine abhängige variable aus einer unabhängigen variable vorhersagen die mathematische funktion die diesem verfahren zugrunde liegt legt also eine gerade zwischen die datenpunkte und sieht in der regel folgendermaßen aus y ist gleich der steigung das entspricht dem Buchstaben k mal x plus den Abstand auf der y-Achse mit dem Buchstaben d mittels der einfachen Regressionsanalysen können drei Arten von Fragestellungen untersucht werden. Da wäre zunächst die Ursachenanalyse. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variablen und wie groß ist dieser? Dann gibt es noch den punkt wirkungsanalyse wie verändert sich die abhängige variable bei einer änderung der unabhängigen variablen und zu guter letzt auch die prognose ist zu erwähnen und zwar können die messwerte der abhängigen variablen durch die werte der unabhängigen variablen vorhergesagt werden bevor wir uns die statistische Resultate der linearen Regression ansehen, ist es äußerst wichtig, vorher anhand eines Diagramms zu überprüfen, wie denn der Datenzusammenhang aussieht und ob eine lineare Funktion dem Datenmuster überhaupt gerecht wird. Dazu habe ich im Power BI, wie hier geöffnet, ein Datenset. Und zwar ist dieses aus den Umsatzzahlen nach Region und Land und Datum. Und damit wir nun dieses Datenset nun anzeigen können bzw. plotten können, um ein besseres Bild der Regressionsgerade zu bekommen, wählen wir im Bereich der Visualisierungen das Standard Visual Punktediagramm aus und wähle nun für den Bereich Details das Datum. Und selektiere nun auf der X-Achse beispielsweise die Anzahl verkaufter Mengen. Auf der Y-Achse möchte ich mir den Profit ansehen und erhalte nun diese Grafik. Als nächstes kann ich nun die Regressionsgerade für dieses Diagramm anzeigen. Zuvor möchte ich aber das Datenset auf eine Region einschränken. Dazu gebe ich noch in den Filter die Region und selektiere Australien. Als nächstes möchte ich nun, wie gesagt, die Regressionsgerade einblenden. Dazu wähle ich nun in der Visualisierung Analyse und gebe die Trendlinie hinzu. Nun sehen wir die entsprechende gerade. Nun kommen wir auch schon ins Detail und zwar, wie kann ich nun den Korrelationskoeffizient R ermitteln? Dieser liegt ja immer zwischen minus 1 und plus 1. Bei 1 Liegen alle Punkte auf der geraden und die Steigung ist positiv. Wenn der Korrektionskoeffizient minus 1 beträgt, dann liegen alle Punkte auf einer geraden negativer Steigung. Bei 0 ist entweder die Steigung 0 oder die Punkte streuen so in der xy-Ebene, dass keine Vorzugsrichtung erkennbar ist. Zwischen diesen Fehlen Gibt es aber Zwischenwerte, die möglich sind. Nun, wie können wir diesen Korrelationskoeffizient ermitteln? Dazu gibt es die Möglichkeit, ein neues Quick Measure anzulegen und erhalte nun ein weiteres Fenster, in dem ich nun mehrere Berechnungen auswählen kann. Am unteren Ende gibt es noch die Auswahl der Koalitionskoeffizienten und wähle diese aus. Gebe nun für die Kategorie wie im Diagramm auch das Order Date an. Und auf der x-Achse hatten wir die verkauften Mengen und auf der y-Achse den Gewinn. Ich bestätige mit OK und Power BI errechnet sozusagen in einem Measure dieses koalitionskoeffizienten r und steht uns nun als mescher zur verfügung ich kann dieses einblenden beispielsweise über eine das war zu schnell über eine karte und gebe das hinzu nun sehen wir dass für diese beiden variablen das Ergebnis für den Korrelationskoeffizienten R bei 0,67 liegt. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten und freue mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!